Wie es aussieht, aus, als hätten die da vom Füller die Tinte drüber gekippt. Nee, das esse ich nicht, Mann. Und ihr Lieben, Mann. schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ganz geschmeidig von mir zu Hause werden wir heute. Bei Liefer-Service bestellen. Und nicht nur irgendwas, sondern wir werden einfach mal bei drei verschiedenen Services werden wir das Teuerste bestellen. Unter anderem habe ich schon gesehen, ein T-Bone Steak für 55 Euro. Bin ich echt skeptisch auf das noch schmeckt, wenn es ankommt. Wir rufen da jetzt direkt an und viel Spaß beim Video. Wir haben ein Problem, Leute. Ich habe äh, ein heftiges Angebot gemacht. Die haben 90 Euro Mindestbestellwert. Alter Schwede. Also wir bestellen schon mal T-Bone Steak. Ich würde mal sagen, noch ein schönes halbes Hähnchen, Ahmed. Was sagst du dazu? So ein kleiner äh, City-Grill-Vergleich, Sonnenallee. Und dann gucken wir, was da noch kommt. Lasst euch überraschen, aber nur das als Info, das ist doch nicht normal. Das teuerste ist T-Bone-Steak und ich bestelle jetzt einfach noch dazu, dass wir es voll kriegen, noch ein Getränk von guten Abend, mit wäre mit einer Cola-Sirum? 91 Euro, so F Scheiße. Plus 6 Euro Lieferkosten. Er hätte er auf ein Angebot hören sollen, die wären besser gefahren, aber das ist mit Lieferando hier die Scheiße. Ich habe auch eine SMS bekommen. Lieferando Ach, bei Maikus wird in circa 60 Minuten geliefert. Oh doch 60. Okay, aber gut, dann alles andere kommt vielleicht vor, dann müssen wir Jalla machen, ne? Genau. Scheiß genau, Damchen, schönen guten Tag. Ja, hallo mein Lieber, grüß dich. Ich wollte eine Bestellung aufgeben zum Liefern. Das finde ich toll. Ja, mega, ne? Ich küsse noch dein Herz. Doch Was ist das teuerste bei euch? Halbe Ente und Rotkohl ist glaube ich das Teuerste, wenn ich richtig geguckt habe. Ich habe Frauenbesuch, weißt du, muss bisschen dicke Hose machen. Wenn du meinst, das bringt was? Ja, versuch. so. Also einmal ja. die halbe Ente nur? Ja, genau. Noch ein zweites Essen? Nö, wir okay. teilen. Gut. Dann sag mal die Adresse. Was denkst du, wie lange braucht das? Drei vier Stunden. Ja, ich danke dir dann für, für das nette Gespräch und äh, freue mich aufs Essen. Start! Der erste, der gemacht hat mit Sie haben eine Bestellung aufgegeben, dabei ist ein t stick Ja. Ich muss Sie leider enttäuschen, t born stick kann ich Ihnen heute nicht anbieten. Voll Chaos gerade. Der hat mich eben angerufen. Die haben keinen t bone Steak mehr da bei dem einen. Und das ist mir das Wichtigste an diesem ganzen Video. Dann wollte er mich überreden, was anderes zu nehmen. Aber ich konnte ihn überreden. Er läuft jetzt extra zum Schlachter und holt ein t bone Steak für uns. Das, was in der Karte ist. Ja, und dann gibt es jetzt ganz normal t bone Steak Und wir holen jetzt natürlich auch noch einen dritten Lieferservice an. Wir haben jetzt einfach mal eine Bowl gefunden. Die haben wir bestellt mit Bloodcorn drin. Alles für 51 Euro, Mann. Man muss dazu sagen, ne? wir lassen Sushi komplett raus, weil Sushi fühle ich nicht so unbedingt. Mysteriöse Sachen, Leute. Auf einmal kriege ich eine Audionachricht. Tut mir leid, ich muss deine Bestellung heute absagen. Der Lieferant kommt erst heute Abend, also das wird morgen was. Scheiße auf sein T-Bone-Steak, Mann. Oh, Das kann doch nicht sein. Wir bestellen jetzt beim Affenfelsen. Das ist ja auch so eine Kette. Das wusste ich gar nicht. Hauptsächlich für Burger. Die haben aber auch zum Beispiel einen Grillteller mit Rumsteak. Schweinesteak, Putensteak und Bratkartoffeln. Und ich finde das eigentlich eine coole Sache. Mal da zu gucken, schmeckt das geil, können die vielleicht auch sogar mit so einem Grill von Ufa oder sonst wo mithalten. Irgend so einen türkischen Grill. Bestelle ich, nehmen wir das als Ersatz. Also, da das ja an Affenfelsen für Burger bekannt ist, ist die Burger-Lieferkette, werde ich, um den Mindestbesteller für 35 Euro vollzukriegen, auch noch einen Burger bestellen. Finde ich auch sehr interessant, einfach ob der jetzt mundet. Ich habe aber nicht so Gutes von denen gehört. Aber naja, wir gucken gleich mal. Okay, Cheeseburger, ja. Rein da. Nur einmal. Okay. Ich hole noch Portemonnaie. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ich muss mein Portemonnaie eben holen. Oh so, mein Lieber, hier, haben wir den hier, ne? 1950. 1950, was günstiger als ich dachte. Perfekt, alles klar. Also Schweins ist gekommen gerade. Ewig trotzdem gedauert. Ich weiß nicht, ob wir nicht auf die Uhr gekocht, aber Über eine Stunde nach. Das Ding ist, wir haben so viel Stoppuhren, weil wir so viel bestellt haben. Ich weiß nicht mehr genau. Aber wir gucken uns mal die gute Ente an jetzt. Also es riecht köstlich. Es riecht köstlich. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass, dass die Haut voll so matschig ist, wisst ihr, und überhaupt nicht kross. Aber. Ja, Befürchtung ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt. Muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen, wenn man was bestellt und dann Kondenswasser und Lieferung. Ist natürlich nicht frisch auf dem Teller, aber am Ende des Tages schaue ich, ob es schmeckt. Das ist äh, die ganz einfache Richtlinie. Das letzte, was ich will, ist euch jetzt zu sagen, schmeckt scheiße. Ihr kennt das von meinen Videos. Dann gucke ich in die Kamera und sage, schmeckt scheiße. Also der ein oder andere Biss schmeckt scheiße. Aber der ein oder andere Biss geht auch wieder in Ordnung. Dann ist wieder ein Teil echt trocken. Dann geht wieder ein Teil, sagen wir es mal so, zwischendrin hast du einen schönen Biss noch mit ein bisschen Fett mit bei. Das ist dann auch einigermaßen saftig. Ja, dann kommt ein Biss, wo du wirklich nur das Fleisch hast. Und das Fleisch an sich ist einfach ziemlich trocken. Wo ich beim Hanster liefer Lieferservice bestellt habe, das war echt ein ganz kranker Lieferservice. Das war alles on point gefühlt, als wäre es frisch auf dem Tisch gestellt. Das habe ich so ein bisschen die Illusion von, Lieferservice muss immer nach Lieferservice schmecken und kacke und nicht mehr frisch und so. Diese Illusion habe ich ein bisschen abgeworfen, weil es geht heftig. Deshalb kriegt das von mir. Warten wir in der noch. Rotkohl geht gerade noch an der Grenze zu so, so süß. Schon ziemlich süß. Knödel sind lecker, ich denke mal, mit dem Rotkohl hier in Verbindung kann man das machen. Das teuerste Gericht von Schweinswehr kriegt 5 von 10 Punkten von mir. Ist tragbar, aber wie gesagt, da geht noch einiges mehr. Hoffst so du die von der Bowl. Ich glaube, die schmeckt scheiße. <lacht> Ehrlich, auch so die, ich stelle mir das Rind, was jetzt dazu kommt, das werden ja irgendwelche Rinderstreifen sein, denke ich mal. Und generell, komischerweise mag Zufall sein, auch wenn ich so irgendwie mir mal Sandwich mit, mit Steak drauf bestellt aber das ist ja auch immer durchgeschnitten. Irgendwie habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Und auch so mit Steak in irgendeiner Bowl oder Salat oder so drin. C des Todes, habe ich so jetzt im Kopf. Mal gucken, ob das jetzt stimmt, aber natürlich kann es geil sein. Das Ding war teuer, man erwartet natürlich viel jetzt erstmal. Moin oh mein Lieber, grüß dich. Hi. Ja? Alles gut, oder was? Ja, und dir? Ja, hast lange gebraucht. wegen den Verkehr, ne? Eine gute ja, das weiß ich noch nicht. Also, wenn ihr eine Frau einladet, auf dicke Hose macht, wisst ihr, wo ihr bestellt? Ich glaube, jede Frau würde denken, du bist <lacht> Ich fühle den Gedanken, vielleicht, dass sie gesagt haben, die holen jetzt für 55 Euro, sollen satt werden. Aber wenn man für 55 Euro was bestellt, das nimmt irgendwie den Edelfaktor, dass es so gequetscht war. Aber so jetzt allgemein von der Anrichtung, geht das durch. Guckt euch mal das Steak nochmal an. Schön mit grobem Salz auch drauf. Und man sieht auch noch Medium. Die Frage ist, wie warm ist es jetzt halt auch noch, ne? Wir testen das mal direkt. Komplett von Arsch. So. Und das Salz ist auch scheiße. Das ist so richtig hart. Das ist nicht so wie für das Hell, was wie eine Schneeflocke auf der Zunge zergeht, sondern beißt richtig drauf. Und hätte ich das Problem mit dem Zahn, wäre mein Zahn abgebrochen. Das sieht auch nicht geil aus. Probier mal, wir ich <lacht> Pass auf deine Zähne auf, ehrlich, nicht so vorne mit den Schneidezähnen. Schmeckt so, wie es aussieht. Ihr seht ja auch schon diesen dunklen Rand hier. Die haben lange gebraucht, war noch Verkehr und ist auch ein bisschen weiter weg. Holt man den Lieferservice in die Pflicht und dass man sagt, liefert doch einfach nicht, wenn das so weit weg ist. Von der Zeit her, viele überlegen ja auch nicht. Die bestellen irgendwo, denken nicht richtig drüber nach und wollen aber trotzdem, dass sie was Geiles bekommen und gucken gar nicht so auf die Entfernung. Kann ich richtig beißen. Tut mir leid. Gold hin oder her. Kann man nicht essen. da muss ich eine Eins geben. Eine Eins von zehn. Das finde ich auch uncool. Mag ja schmecken zu irgendwas, aber wenigstens selbstgemachte Soße und nicht einfach hier eine Sriracha-Soße auf rüber. Süßkartoffeln, komische Konsistenz. Also ist es ist durch, aber als hätten die die in den Topf geworfen oder so und oben hätten auch so eine Ecke rausgeguckt, wisst ihr? Und dann ist die ein oder anderen Stelle doch nicht perfekt vom bisher. Mir fehlt komplett Salz. Probier das mal, Achmed, das komplett nüchtern Salz vergessen. Ja, nur ein bisschen Geschmack wegen dieser Sauce. soße mhm. 55 Euro, also hier hätte ich, wäre es jetzt nicht für ein Video, glaube ich, angerufen und hätte gesagt, Leute, nehmt das wieder mit. Ich hab am haben wir hier auch mal. Also die frische Komponenten, die gehen wirklich klar. Was eben noch Sesam gehabt. Sesam finde ich match manchmal sehr geil. Mit bestimmten anderen Kombinationen. Hat gerade schon dieses nussige Flavor gegeben. Ach, schwarze so Reis sieht aus, als hätten die da vom Füller die Tinte drüber gekippt, einfach, Mann. Ehrlich jetzt? Nee, das esse ich nicht, Mann. Nein? Guck mal, ich, da, es gibt schwarzen Reis, es, es gibt ja auch Wildreis. Ja. So genau. Beispielsweise. Ich bin ich geschockt, richtig enttäuscht und geschockt. Also das hier, hätte ich das jetzt rausgeholt, ich hätte es privat nicht gegessen. Für euch mache ich das. schmeckt als hätten die den Sushi genommen, was gestern nicht verkauft wurde, aufgerissen, Tinte rüber gemacht und hier reingetan. Hellig! <lacht> das schmeckt so wie diese Sushi-Klebereis. Geschmacklich, tragbar, aber völlig unappetitlich und löst bei mir nichts Gutes aus in, in Gedanken. Das Einzige, was an diesem Kram klar geht, ist hier irgendwo der Salat. Den kann man machen. Und halt der Frischkäse geht auch so, aber <lacht> Wow! Nee, die Süßkartoffeln, das kannst du auch nicht wirklich. Also gerade auch wegen dem Reis und so. Man kann jetzt nicht den Salat gut reden, irgendeine Fälle, das ist eine Eins. Ich habe wirklich Hunger, kannst vergessen. Also das komplett Ausfall. Für 55 Euro, ja. Das geht echt nicht. Jetzt müsst ihr auf dem Affenfelsen noch eine Stunde warten. Ich muss jetzt sagen, ich drehe langsam durch. Wir warten eine Million Jahre, weil wir bei diesen scheiß Affenfelsen, muss ich sagen, bestellt haben. Festlieferzeit seit 16,45. Jetzt kriege ich ein SMS storniert. Ich bin ganz normaler Besteller. Ich will bestellen. Ich warte. Ich habe Leute eingeladen. Ich habe auch dickes Essen bestellt. Ich will essen. Ich habe Hunger. Ich komme von der Arbeit. Wie auch immer. Und jetzt wird das storniert. Das ist doch echt nicht normal, Mann. Okay, war von Köst. Falscher Alarm. Affenfelsen <lacht> kommt auch. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ja, ich hab bestellt. Affenfelsen, ne? Ja. Ah, uiuiui. Das dampft ja noch. Das kommt mir frisch rüber. Frische Ware, mein Lieber. Danke, tschüss. So, rüber, Leute. Jetzt geht's aber herrlei hier. Ach ja, denkt auch dran, Leute. plus Holle sind für den direkten Support, Deutschlands Nummer 1. Freut mich, wenn ihr in der Videobeschreibung auf den Link klickt. Jetzt geht's weiter mit dem Essen. Also optisch in Ordnung. Richtig, so ein Mikrowellenburger. Also muss man sagen, sehr cross. Ja, also man merkt auch von der Färbung, so, äh, ist, ist jetzt ziemlich cross. Von unten hat er aber einen guten, äh, sag ich mal, professionellen Charakter. So von der Optik, sage ich. Rein von der Optik. Da ja, ist so ein Indischburger an. Ich sage das immer gerne noch dazu, was hier ist wirklich eine offizielle Feststellung, rein von den Skills, die der Burger hat, ist es einfach ein Imbiss-Burger. Bei den Burgern, die ich inzwischen gegessen habe, das hat nichts mit einem hochwertigen Burger zu tun, kann ich gleich beim ersten Biss auch sagen, das ist ein Imbiss-Burger. Schrägstich, irgendwie, weiß nicht, Mikrowelle, kann ich mich nicht daran erinnern, mal gegessen zu haben. Das ist übrigens nur Just for Fun jetzt, weil das ist natürlich nicht das Teuerste gewesen. Ich wollte nur den Burger mal probieren. Affenfelsen gibt es halt inzwischen auch, denke ich, an vielen Standorten. Komische Konsistenz. Es kann mir beinahe vor, als wäre ein Patty so Sehnen drin gewesen. Weiß nicht, ob es war oder jetzt was anderes davon. Klang jetzt vielleicht noch schlimmer als es war, aber mehr als ein 3,2 kann es hier nicht geben. Jetzt geht es ran an die Sachen, worum im Video eigentlich wirklich auch geht. Nämlich an das teures, teuerste Gericht vom Affenfelsen. Ich bin echt geschockt, was uns bisher hier erwartet, Mann. Das ist heute Katastrophe, Mann. Es ist echt, ich bin schockiert. Guckt euch das an. Also da muss man einfach mehr erwarten, da muss ich einfach sagen, wenn ich das bestelle, das teuerste Gericht bei einem Lieferservice bestelle, da muss doch irgendwie, muss man das doch hinkriegen. Das Einzige, was, wie, wie ich finde, optisch klar geht, sind die Bratkartoffeln und die gehen in Ordnung. Die schmeckt gucken wir da gleich auch noch, Bratkartoffeln kann man sich echt geben. Guck wir mal hier. Hier haben wir Pute, Schwein und normales Steak, der Mixteller, wir blenden hier in den Preis natürlich auch nochmal ein. ganz unangenehm Geruch schon. Wirklich, dass ich Angst habe, das zu essen. Und schmeckt auch ganz widerlich. Ganz fatal. Tut mir leid, ich würde das niemals so sagen, jetzt hier irgendwie um Welle zu machen. Aber das geht nicht, Mann. Das kann man machen. Pfeffer oben drauf. Das ist das Schwein hier. Aber ich habe Angst, auf das zu essen jetzt. Da dreht sich mir der Magen um. Das war jetzt irgendwie gerade noch tragbar. Aber das kommt mir sogar zart hier vor und ist medium. Erstaunlicherweise. Das ist auch noch irgendwie tragbar. Ist sogar relativ zart, also bin ich überrascht. Geschmacklich auch in Ordnung. Nee, das geht echt gar nicht. Guck dir das mal an, Mann. Was ist das? Steak kann ich noch auf fünf von 10 Punkten geben. Aber der Resti, damit kannst du das alles nicht mehr rausreißen. Das ist für mich auch trotzdem eine 1,5. Dadurch, dass das Steak noch geht, aber das ist Katastrophe, Mann. Bestell hier das Teuerste, Mann. Ich stelle mir wirklich, es tut mir leid für jemanden, der sich voll freut und sich so denkt: Heute gönn ich mir was, Mann. Konto full. Heute ist der 29. Geld drauf. Ich möchte richtig heute was Geiles essen. Also da bin ich vom Affenfelsen wirklich maßlos enttäuscht hier. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Vollkatastrophe. Ich habe Gerichte, die ich privat bestelle, preiswert sind, die super sind, die geil sind. Ich habe Lieferservice gehabt, die Gourmet war, wo ich dachte, das kriege ich frisch auf den Teller geknallt. Aber das war heute komplett Ausfall, teilweise eine Frechheit. Einfach Katastrophe, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem Daumen oben wissen und mit Kommentaren natürlich auch. Wir sehen uns gerne beim nächsten Video und dann bis zum nächsten Mal.